Ah, ich habe jetzt gerade noch einen Hinweis in der Regie bekommen. Also äh, der nächste Vortrag, ähm, das ist eine Aufzeichnung, die ist aus dem letzten Jahr, von Thomas Skowron, also Tribut an äh, Thomas Skowron. Aber Michael Reichert ist hier heute und wird Fragen dann auch rund um OpenStreetMap beantworten. Und damit habe ich eine schöne Überleitung. Äh, Michael, äh, willkommen. Bist auch äh, lange schon bei der OSM und äh, Foskes mit dabei und sehr aktiv. Und äh, wie ich schon erwähnt habe, diese Session, da geht es um die Grundlagen. Ähm, und wir haben jetzt was über Foskes gehört. Wir haben was über die OGC APIs gehört, wie die mit Open Source Software und OSM Daten zusammenwirken. Und genau jetzt hören wir einen Vortrag zu OSM nochmal für alle, die etwas später gekommen sind. Der Vortrag ist, aus, ist von Thomas Govron, aber Michael Reichert ist hier, um alle Fragen rund um OpenStreetMap zu beantworten. Hallo, herzlich willkommen zur Einführung in OpenStreetMap. Mein Name ist Thomas Govron. OpenStreetMap ist ein weltweites Kollaborationsprojekt, um Geodaten zu sammeln.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 Okay, also herzlichen Dank, Michael, ähm, beziehungsweise herzlichen Dank an Thomas Ravron. Und äh, genau, Michael ist jetzt bei uns mit an Bord und wird Fragen beantworten. Wir haben einige Fragen bekommen. Ähm, ich werde die mal vorlesen und ähm, dann gehen wir in die Diskussion. Die Frage, eine Frage ist: Können kommerzielle Firmen zum Beispiel über die OSM Foundation Einfluss auf OSM nehmen? Ja, das können sie. Ich persönlich sehe das kritisch als. Freiwillige, der bei OpenStream aktiv ist. Sie können nämlich mit, ihr, mit den Geldmitteln, die Sie an die OSMF-Spenden beeinflussen, wen zum Beispiel die OSMF mit bestimmten Entwicklungsaufgaben beauftragt. Das ist recht neu bei der OSM Foundation, dass sie auch Geld für Softwareentwicklung ausgibt, aber das gibt es mittlerweile. Zum Beispiel die Stelle des ID-Maintainers wird aus Spenden von großen amerikanischen Firmen bezahlt. Und je nachdem, wer diesen Posten begleitet, äh, hat derjenige auch relativ viel Einfluss auf das Tagging, in OSM, weil der ID-Editor eben von den ganzen Neulingen verwendet wird. Okay. Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass da ähm, viele Interessen und Agenten bestehen äh, und dass da immer so ein, ein, ein, ein Stressfeld ist. Ja, das gibt es also ja. gerade. Facebook hat anscheinend großes Interesse daran, Importe von automatisch erzeugten Daten zu vereinfachen und es gibt äh, da Gegenwind aus der Community, zumindest aus manchen Ländern, die das ganz und gar nicht mögen. Ja, gut, schauen wir mal weiter im, im, äh, bei den Fragen. Äh, da kam eine Frage, warum verwendet OSM nicht Open Data für die Datenverdichtung? Ähm, die Gebäude ähm, und sind oftmals nicht vorhanden. Damit scheidet die Verwendung von QSM in kommunalen Einrichtungen aus. Da hat auch das hat auch Auswirkungen auf Nominatum bei der Adresssuche. Also OpenStreetMap verwendet schon Open Data, aber wir dürfen es nicht überall verwenden. Ähm in einigen Bundesländern sind Geobasisdaten als Open Data verfügbar, aber unter der Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 und diese Lizenz ist für OSM inkompatibel. Sie verlangt nämlich eine Namensnennung, die wir nicht gewährleisten können. Wir müssen unsere Nutzer von den OSM-Daten dazu zwingen, bei jeder Nutzung von OSM sämtliche Quellen, die wir verwendet haben, anzugeben. Da würde die Karte zur Hälfte nur aus Quellenangaben bestehen. Oder bei einer einfachen Geocoding-Anfrage kommt ein Ergebnis und 40 Zeilen Quellenangabe, was einfach nicht praktikabel ist. Und das sind halt auch die entsprechenden Bundesländer halt bisher nicht so breit genug gewesen, uns da entgegenzukommen und etwas pragmatischer mit der Sache umzugehen. Und natürlich gibt es immer noch Bundesländer, da gibt es gar kein Open Data. Und selbst wenn es Open Data gibt, stellt sich auch die Frage nach der Datenqualität. Die Daten bei den Vermessungsverwaltungen sind auch von Menschen erhoben worden, die machen auch Fehler, die haben andere systematische Fehler. Und OpenStreetMap hat halt auch nur eine begrenzte Kapazität an Freiwilligen, die, die diese Daten überhaupt übernehmen könnten. Und für einen automatischen Import ist es eigentlich 10 bis 15 Jahre zu spät, weil wir eben auch schon vieles selbst erfasst haben. Okay, vielen Dank, äh, Michael. Ich habe noch weitere Fragen äh, im, im Fragechat. Äh, ist es möglich, nach bestimmten vergangenen Zeitabschnitten abzufragen, äh, Stichwort historische Geodaten, wie weit gingen diese zurück, beziehungsweise wie könnte man diese von der eventuell unvollständigen Darstellung unterscheiden? Also OpenStream ist, hat keine Zeitkomponente, es gibt eine Versionsgeschichte für alle Objekte. Aber wir erfassen jetzt nicht, hier war eine Straße bis 1995, sondern ähm, was man halt machen kann, ist, dass man in alten OpenStreetMap-Daten sucht. Da muss man aber sich sicher sein, dass sie damals schon vollständig waren. Das ist je nach Region, kommt man da bis ins Jahr 2011 etwa zurück, wo man brauchbare Ergebnisse erzielen kann. Also richtig gut gemappte Gebiete, wie zum Beispiel ein paar deutsche Großstädte, zum Beispiel Karlsruhe, da kann man auch im Jahr 2011 in den OpenStreetMap-Daten. Ergebnisse erzielen, aber wenn man ins flache Land rausgeht, wird man da ähm, sehr seltsame Ergebnisse oder falsche Ergebnisse bekommen. Ähm, zu beachten ist außerdem, dass 2012 ein Lizenzwechsel stattgefunden hat und deshalb auch Datenbestände von früher unter einer anderen Lizenz stehen, die nicht kompatibel ist und deshalb auch nicht ganz so einfach abfragbar sind. Der Rechercheansatz wäre hier die Overpass API oder der historische Planet Dump. Okay, vielen Dank. Und ich sehe gerade äh, im, im normalen Chatverlauf, sind nochmal Hinweise auf weitere Vorträge, äh, die äh, jetzt morgen auf der Foskes stattfinden. Äh, jetzt noch eine Frage, auch in der, die gestellt wurde. Ist OSM politisch unabhängig? Ja, OpenStream ist politisch unabhängig, solange es nicht unsere Existenz gefährdet. Schönes Beispiel. Die Uploadfilter-Debatte vor drei Jahren, ähm, die hat OSM schon ein bisschen betroffen und da haben wir auch Position bezogen, aber zu anderen Dingen halten wir uns heraus, soweit es geht. Ja, klares, klares Statement. Ähm, vielen Dank, Michael. Ich gucke gerade, es sind keine neuen Fragen mehr reingekommen. Also, ich hätte noch eine Frage und zwar, ähm, wie sieht es denn mit 3D-Datenerhebung bei OpenStreetMap aus? Kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen? Also OpenStreetMap ist 2D. Ähm, die Koordinaten haben einfach nur eine geografische Länge und geografische Breite. 3D-Informationen beschränken sich daher eigentlich auf Angaben wie zum Beispiel die Gebäudehöhe, äh, Draufhöhe, Firsthöhe, Dachform, Fass Fassadenfarbe, Fassadenmaterialien. Ähm, im ganz exotischen Bereich auch mal Indoor-Mapping, das dann mehrere Geschosse eben umfasst. Aber es gibt eben bei uns keine Geländemodelle und eigentlich, abgesehen von Flächenhöhen von Berggipfeln, auch keine Höheninformationen. Okay, vielen Dank. Ich gucke gerade noch mal in den Frageblock. Es sind keine Fragen mehr. Ähm, vielleicht noch mal ein bisschen was zu zum Thema, wie kann ich mich denn bei der OSM-Community engagieren? Was sind denn die Hacking-Events, wenn ich da hinkomme und ich bin ganz neu, was erwartet mich da? Ähm, sind es Leute, die einfach nur vor sich hin hacken oder wie, wie kann ich mich da einbringen? Also die Hacking-Events sind jetzt nicht unbedingt der passende Ort, um als Neuling Kontakt mit der OSM-Community aufzunehmen. Ähm, die richten sich an Entwickler, die eigentlich schon ihre... OSM-bezogenen Projekte mitbringen und daran weiterarbeiten und sich einfach nebenbei noch mit anderen Entwicklern austauschen möchten, über was wo, was sie halt bewegt mit Bezug auf OSM. Ähm, zum Mitmachen und einsteigen, in OSM empfehle ich einfach Mapped. Mapped in eurer Umgebung, map dort, wo ihr euch auskennt. Es gibt bestimmt irgendwelche falschen Informationen oben, irgendwelche Fehler und Unvollständigkeiten und danach wächst ihr nach und nach in OpenStreetMap hinein. Ansonsten gibt es halt das Forum und so weiter und die diversen Kommunikationskanäle, Mailingliste, äh, Matrix-Chat. Okay, acht. Hier kommt aus Sven Gegus, schreibt auf dem Chat. Ähm, es gibt auch einen OSM-Stammtisch und äh, meint, also man könne auch zu den Stammtischen kommen. Ja, stimmt. Die sind zurzeit auch noch virtuell. Ja, okay. Gibt es eine Übersicht irgendwo, wo es welchen Stammtisch gibt? Ja, auf OpenStreetMap.de auf der Karte. Da gibt es einen eigenen Layer mit Stammtischen. Sehr gut. Und im OpenStreetMap-Wiki gibt es einen Kalender mit Terminen. Perfekt, alles da. Ich sehe schon, also kann niemand sagen, ich wusste nicht, wo ich mich engagieren kann. Ähm, also zum Mitmachen ähm, bei OpenStreetMap. Und bei, den, äh, bei der Foskes ganz allgemein gibt es genug Möglichkeiten. Michael, herzlichen Dank an dich und nochmal an die Vorredner und Vorrednerin äh, Jakob Mix und Astrid Emde. Ähm, wir haben noch ein paar Minuten. Ähm, Sehe aber keine Fragen mehr. Deswegen wrap ich jetzt diese Session ab. Herzlichen Dank an alle unsere... Redner und Rednerinnen, ich hoffe, die Zuhörerinnen haben einen sehr guten Eindruck bekommen oder einen Einstieg bekommen, um was geht es denn bei der FOSGIS, was ist OSM, was sind die OGC-Standards, wie kann ich mich engagieren, wie kann ich mitmachen und wünsche allen einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche.